Hallo, in diesem Video geht es um Contextual Inquiry. Contextual Inquiry wird dazu verwendet, um herauszukriegen, wofür entwickle ich gegebenenfalls ein neues Werkzeug oder wofür passe ich ein neues Werkzeug an. Es geht also darum, den Einsatz dieses Werkzeugs genauer zu beleuchten, und zwar bevor ich eigentlich mit der tatsächlichen Entwicklung des Werkzeugs anfasse, äh, anfange. Ich muss also herauskriegen, wofür mache ich das Ganze eigentlich. Schauen wir uns das etwas genauer an. Bei Contextual Inquiry zielt es ganz stark darauf ab, diesen Bereich um das Werkzeug herum zu analysieren. Beim Thema Usability ist es ja so, dass ein Werkzeug nur dann eine gute Usability hat, wenn es für ganz bestimmte Nutzergruppen mit ganz bestimmten Aufgaben und Zielen in einem ganz bestimmten Kontext auch genau das richtige Werkzeug ist und genau dafür auch perfekt eingesetzt werden kann und die Nutzer in der Aufgabenerledigung perfekt unterstützt. Und mit Contextual Inquiry versuchen wir jetzt genau diesen Bereich zu analysieren, also welche Nutzerinnen haben wir, welche Aufgaben und Ziele verfolgen diese Nutzerinnen und Nutzer und in welchem Kontext verfolgen sie die Erledigung dieser Aufgaben. Wie funktioniert Contextual Inquiry? Im Prinzip kann man ganz Pauschal sagen, Contextual Inquiry zielt darauf ab, dass wir einfach Nutzerinnen und Nutzer bei dem, was sie aktuell machen, also bei der Erledigung bestimmter Aufgaben, beobachten. Und das sollten, wenn möglich, natürlich die Aufgaben sein, für die es ein Werkzeug zu entwickeln gilt. Und diese Aufgaben können natürlich sehr unterschiedlich sein. Es geht also darum, sie wirklich bei der Erledigung der Aufgaben in dem entsprechenden Nutzungskontext vollständig zu beobachten. Und das kann zum Beispiel sein, dass sie einfach nur am Arbeitsplatz sitzen und ganz normal ihrer Arbeit nachgehen. Es kann aber auch sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer viel unterwegs sind und währenddessen ein Werkzeug bedienen müssen. Vielleicht sind sie auch beim Kunden vor Ort und bedienen dort ein bestimmtes Werkzeug. Vielleicht sitzen sie auch einfach auf der Couch, weil das Werkzeug dafür gedacht ist, dass sie es in der Freizeit für bestimmte Aufgaben nutzen. Oder beim Fernsehen, weil das Werkzeug eben währenddessen üblicherweise genutzt wird. Und da gibt es noch ganz viele Dinge mehr. Hier geht es also ganz stark darum, bereits an dieser Stelle, wenn man also sich dafür entscheidet, contextual inquiry einzusetzen, sich zu überlegen, wo soll denn das Werkzeug in Zukunft überall eingesetzt werden? In welchen konkreten Kontexten? Das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil wenn ich unter Umständen noch gar nicht ganz genau weiß, wer sind vielleicht meine Nutzer, dann weiß ich vielleicht auch nicht ganz genau, in welchen Kontexten das eingesetzt wird. Aber das, da kommt man während des Usability Engineering Prozesses dann dazu, dass man das alles genauer analysiert. Man muss halt einfach erstmal irgendwo anfangen und üblicherweise hat man eine erste Idee dafür, wo man dann das Contextual Inquiry durchführen sollte für ein entsprechendes Werkzeug. Gehen wir einen Schritt weiter. Mit dem Contextual Inquiry möchten wir zunächst mal die Aufgaben und Ziele ermitteln, die bestimmte Nutzerinnen und Nutzer haben. Und dazu zählt nicht nur, dass wir an sich grob die Ziele skizziert haben oder auch grob die Aufgaben skizziert haben, sondern wir bekommen ganz konkrete Ergebnisse dazu, wie gehen denn die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich vor. Welche Handlungsstrategien setzen sie ein, um bestimmte Aufgaben zu erledigen? Dazu zählen dann ganz konkret die einzelnen Tätigkeiten, die vielleicht durchgeführt werden. Wie häufig werden diese Tätigkeiten durchgeführt? Wie intensiv sind diese Tätigkeiten, wenn man sie durchführt? Wie lange dauern die einzelnen Tätigkeiten? Und ganz wichtig, welche Spezialfälle sind bei diesen ganzen Tätigkeiten üblicherweise zu beachten? Das ist notwendig, das alles rauszubekommen, denn gerade wenn man diese ganzen Aspekte nicht weiß, dann kann es natürlich schwierig sein, hinterher ein System zu entwickeln, was diese gesamten Tätigkeiten und ähm, auch die Häufigkeit und so weiter best bestmöglich unterstützt. Und gerade Spezialfälle sind heutzutage bei der Entwicklung von Werkzeugen oft ein Problem, weil sie nicht vernünftig abgedeckt werden. Was ebenso herauskommen kann, ist, mit welchen anderen Akteuren wird denn eigentlich kommuniziert? Und hier spielt auch manchmal dann eine Rollenteilung eine äh, große Rolle. Zum Beispiel ist es ja so, dass man manchmal dann auch noch Kommunikation mit Vorgesetzten hat, Kommunikation mit anderen Kollegen, die aber andere Themengebiete bearbeiten. Dafür müssen gegebenenfalls dann auch später Daten ausgetauscht werden. Das sind alles Aspekte, die hier bei der Erledigung der Aufgabe eine besondere Rolle spielen können. Und wir müssen uns hier überlegen, was gehört denn eigentlich zu der gesamten Erledigung der Aufgabe vollumfänglich dazu. Und dazu gehört natürlich auch wenn ich mit anderen Personen kommuniziere und welche Rollen diese Personen in dieser gesamten Kommunikation einnehmen. Was ebenso wichtig ist, ist äh, sind weitere Hintergrundinformationen, die ich dabei herausbekomme. Also zum Beispiel Wissen über die konkrete Domäne, in der die Aufgabenstellung erfolgt. Ich kann da ausgegebenenfalls gegebenenfalls ein Domänenmodell ableiten. Vielleicht kann ich auch ein Lost-H ableiten, weil bestimmte... Begrifflichkeiten einfach klarer werden oder sich während des Contextual Inquiries herauskristallisieren. Natürlich bekomme ich neben den Ergebnissen zu den Aufgaben und Zielen der Nutzerinnen und Nutzer auch Ergebnisse zum Kontext. Ähm, dazu zählen natürlich physische Gegebenheiten, ähm, also zum Beispiel, wie sind die Räumlichkeiten aufgebaut, welche Beleuchtung gibt es, welche Temperatur oder welche Wege werden zum Beispiel zurückgelegt. Jetzt mag man sich sagen, ja, für die meisten Werkzeuge ist das doch vielleicht nicht so relevant. Aber stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, Sie entwickeln ein Werkzeug, was halt wirklich ein komplett technisches Gerät ist, vielleicht mit einem gewissen Display da drauf und dieses Display ist nur bei einer bestimmten äh, ja, Einstrahlung von Licht gut lesbar. Wenn ich das dann an einer an einer Stelle bediene, wo die Lichteinstrahlung eine ganz andere ist, zum Beispiel weil ich direkten Sonneneinfall auf das Gerät habe und ich kann es nicht mehr lesen, dann habe ich ein Problem. Deswegen ist es halt sehr wichtig, solche Aspekte drumherum zu analysieren. Gleiches gilt für Temperatur. Ich kann nicht jedes technische Gerät zum Beispiel bei jedweder Temperatur einsetzen. Das heißt, für viele Fälle mag es mehr oder weniger Standard sein, also eine Standardumgebung, aber es gibt auf jeden Fall auch eine ganze Menge Fälle, bei denen das nicht so ist, ich gehe zum Beispiel regelmäßig zu einer Postbox bei mir hier in der Nähe, um meine Pakete abzuholen. Und diese Postbox ist genau so aufgebaut, dass am späten Nachmittagabend die Sonne sehr stark auf das Display fällt und ich kann meistens auf dem Display kaum noch etwas erkennen, weil der Sonneneinfall einfach zu groß ist. Gut, es gibt aber auch noch andere Dinge, die zum Kontext dazugehören. Soziale und kulturelle Aspekte, zum Beispiel mit welchen anderen Personen wird zusammengearbeitet welchen sozialen Druck ist äh, die, die Nutzerin oder der Nutzer ausgesetzt, wenn es um die Erledigung der Arbeiten geht, welche Verhaltensregeln spielen vielleicht eine Rolle, gibt es andere Ziele oder Werte oder Vorlieben, die äh, von der ja, von dem Kontext, in dem die Aufgabe erledigt wird, irgendwie vorgegeben sind. Und natürlich gibt es auch hier noch diese organisatorischen Dinge, das hat so ein bisschen auch was mit der Rolleneinteilung, der Kommunikation dann wiederum zu tun. Also wo ist die Aufgabenerledigung letztendlich in einen größeren Kontext eingebettet, welche Einflüsse gibt es gegebenenfalls, aber auch ganz wichtig, Unterbrechungen. Heutzutage ist es ja in der Berufswelt oft so, dass man unterbrochen werden kann, zum Beispiel durch einen Telefonanruf oder durch eine E-Mail, die gerade reinkommt und die dann unten aufpoppt. Und wenn man unterbrochen wird, ist man bei der Aufgabenerledigung auch wirklich unterbrochen und muss sich gegebenenfalls nachher wieder reindenken. Und da ist es auch wichtig zu sehen, wie oft sind solche Unterbrechungen, damit die Aufgabengestaltung später mit dem Werkzeug so geschehen kann, dass Unterbrechungen kein Problem sind, dass man relativ schnell wieder aufsetzen kann. Das ist also eigentlich ganz unerheblicher Faktor. Als nächstes haben wir dann aber auch noch als Ergebnisse Informationen darüber, welche Werkzeuge werden denn bereits eingesetzt. Da gibt es natürlich die existierenden Werkzeuge wie eingesetzte Hardware, Software, sonstige äh, Gerätschaften, dann aber auch individuelle Anpassungen, die bereits an den Systemen vorgenommen wurden, um vielleicht die Aufgaben besser oder bestmöglich zu erledigen. Bestimmte Vorteile, die die existierenden Werkzeuge bringen, aber vor allem natürlich auch, finde ich heraus, welche Probleme die Werkzeuge haben und ob die Werkzeuge gegebenenfalls an bestimmten Stellen zweckentfremdet wurden. Vielleicht ging Ihnen das auch schon mal, dass Sie bei einem bestimmten Werkzeug, was vielleicht einen allgemeines Textfeld irgendwo beinhaltete, in dieses Textfeld ganz wichtige Informationen eingetragen haben, weil es einfach keine andere Stelle gab, wo sie diese Informationen eintragen konnten, aber sie mussten sie irgendwo hinterlegen. Das ist dann mehr oder weniger ein Missbrauch dieses Textfeldes, weil es vielleicht gar nicht ähm, unbedingt dafür gedacht ist, aber sowas kommt vor und sowas bekommt man einfach bei der, ähm, bei der Analyse der existierenden Werkzeuge dann ganz gut mit. Und was wir zusätzlich noch herausfinden, ist, mit welchen Artefakten wird denn eigentlich gearbeitet. Dazu zählen dann zum Beispiel die eingesetzten Dokumente, Formulare, die Inhalte, die diese Dokumente tragen, welchen Verwendungszweck sie haben und gegebenenfalls auch die individuellen Bedürfnisse, die von den Nutzerinnen und Nutzern hinsichtlich dieser Artefakte gegebenenfalls geäußert werden. Damit wissen wir jetzt schon relativ gut, was eigentlich so vom Ziel her die Ergebnisse des Contextual Inquiry sind. Jetzt ist noch die Frage, wie läuft das Ganze ab, was muss ich beachten? Schauen wir uns das genauer an. Beim Contextual Inquiry ist es so, dass wir einen relativ klar strukturierten Ablauf haben. Wir beginnen zunächst mit einer Vorbereitung, in der wir heraus, also versuchen herauszufinden, wer sind denn eigentlich die Nutzerinnen. Dann müssen wir die Nutzerinnen rekrutieren und müssen sie also bitten, dass wir die, das Contextual Inquiry mit ihnen ausführen dürfen. Dann brauchen wir natürlich auch einen Zeitplan, was findet wann und wie lange äh, statt, also wie lange treffen wir uns zum Beispiel mit den Nutzerinnen und Nutzern, um sie äh, zu beobachten. Dann wird das Ganze tatsächlich durchgeführt und äh, danach kommt es dann zu einem Abschluss, wo dann die Durchführung nochmal mit den Nutzerinnen und Nutzern besprochen wird und abschließend gibt es natürlich eine Dokumentation, wo es dann darum geht, alles zu notieren, was während der Befragung herausgekommen ist. Das, der erste Punkt ist nun, Nutzerinnen und Nutzer ähm, zu identifizieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen. Man kann natürlich, je nachdem äh, um, um welches Werkzeug es geht, man kann zum Beispiel Marktanalysen machen oder sich auf existierende Marktanalysen stützen. Man kann aber auch Umfragen schalten, um herauszukriegen, welche Nutzerinnen und Nutzer werden potenziell das Werkzeug ähm, einsetzen. Aber oft ist es ja auch so, dass man Werkzeuge nicht jetzt für die Allgemeinheit entwickelt, sondern unter Umständen auch im Kontext eines konkreten Auftrags dann kann man natürlich auch einfach sich an die Informationen aus dem Auftrag ähm, halten beziehungsweise einfach mit dem entsprechenden Kunden reden und da versuchen genauer herauszufinden, was ist denn tatsächlich meine Zielgruppe. Es gibt auch noch ein paar weitere Fragen, die man sich zu dem Thema stellen kann. Zum Beispiel, wer wird das System denn eigentlich benutzen? Welche unterschiedlichen Rollen können diese Nutzerinnen und Nutzer spielen? Hier wird dann meistens oder fällt einem meistens zunächst der tatsächliche Hauptnutzer und oder die Hauptnutzerin ein, also die die, die hauptsächlichen Nutzergruppen. Aber es gibt ja auch noch Nutzergruppen drumherum. Also äh, zum Beispiel wer installiert oder wartet ein System, wenn es dann irgendwie mal zum Einsatz kommt. Wer startet und beendet das System. Und es gibt da sicherlich auch noch weitere Fragen, die man gegebenenfalls stellen kann, um herauszukriegen, welche Nutzerinnen und Nutzer sind denn hier tatsächlich relevant. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Auftraggeberinnen sind meist nicht die Nutzer, denn, also gerade wenn sie einen Auftrag bekommen, dann bekommen sie den Auftrag üblicherweise von, von einer Firma und es gibt dann zum Beispiel Abteilungen wie Einkäufe, die dann Aufträge erteilen oder es gibt Chefetagen, die sich darüber Gedanken machen, welches neue System jetzt eingeführt werden soll und ähm, diese Personen geben auch meistens die Aufträge raus. Und ähm, wenn Sie die Aufträge von diesen Personen erhalten, dann können Sie kein Contextual Inquiry mit diesen Personen machen, wenn es nicht um ein Werkzeug geht, was für diese Personen gedacht ist, sondern für andere Personen in der Firma. Es ist manchmal etwas schwierig, gerade Chefetagen davon zu überzeugen, dass wenn Sie ein Contextual Inquiry machen, dass Sie nicht mit der Chefetage reden wollen, sondern mit den konkreten Personen, die das System hinterher einsetzen sollen. Da müssen Sie manchmal etwas Überzeugungsarbeit leisten, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie das berücksichtigen. Also nicht immer die Personen, die Ihnen als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer verkauft werden, sind auch tatsächlich die Nutzerinnen und Nutzer am Ende. Gut. Nachdem wir dann die Nutzerinnen und Nutzer identifiziert haben und auch gefunden haben, geht es darum, sie dann entsprechend zu rekrutieren und einen Zeitplan aufzustellen. Wenn möglich, sollten Sie aus jeder Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern eine äh, Person haben, das heißt aus den unterschiedlichen Bereichen, damit Sie äh, entsprechend gut analysieren können. Aus den Hauptnutzergruppen macht es vielleicht sogar Sinn, mehrere Personen zu haben und äh, mit Ihnen zu sprechen. Sie sollten die Nutzerinnen und Nutzer wenn möglich persönlich ansprechen und die Methodik grob erläutern, denn es gibt nichts Schlimmeres als Nutzerinnen und Nutzer, die einfach Angst vor einer solchen Evaluation haben, weil ihnen nicht ganz klar ist, was auf sie zukommt. Womöglich werden sie von anderen Personen, zum Beispiel den Chefs, noch unter Druck gesetzt, dass sie da auf jeden Fall mitzumachen haben und das ist schon mal eine sehr schlechte Basis für eine solche Analyse. Wenn Sie dann mit den Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt stehen, dann sprechen Sie mit ihnen individuell Termine ab und zwar genau da, wo die Aufgabenerledigung ähm, stattfindet. Das kann also am Arbeitsplatz sein oder eben, wie vorhin schon erläutert, in ganz anderen Kontexten, je nachdem, wo die Aufgabenerledigung stattfindet. Und Sie sollten die Teilnehmenden darauf hinweisen, dass sie sich nicht auf das Contextual Inquiry vorbereiten müssen. Das Einzige, was sie gegebenenfalls machen sollten, ist Aufgaben, die, um die es jetzt letztendlich geht auf äh, den Termin etwas zu verschieben, also dass man einfach die Reihenfolge der Aufgabenbearbeitung am Schreibtisch ähm, oder im entsprechenden Kontext so verschiebt, dass man mit den Aufgaben, die dann hinterher analysiert werden sollen, auch tatsächlich in diesen äh, Termin reinkommt, damit man die Aufgaben auch beobachten kann. Die Beobachtung sollte grundsätzlich ohne Vorgesetzte durchgeführt äh, werden, auch hier ist es einfach wieder so, dass Vorgesetzte manchmal einfach einen gewissen Druck aufbauen oder sich einfach die Teilnehmenden nicht ganz so wohlfühlen, wenn der Chef einfach mit daneben steht. Man könnte ja das Gefühl haben, dass man gegebenenfalls etwas falsch macht während der Beobachtung. Ein Contextual Inquiry sollte mindestens eine Stunde eher länger dauern. Und zwar ist es einfach so, dass man nur dann genügend Zeit hat, mit den Nutzerinnen und Nutzern zu reden, und einfach gegebenenfalls auch mal die ein oder andere Nachfrage zu stellen um mit den Nutzerinnen und Nutzern vernünftig zu diskutieren. Sollte allerdings auch nicht zu lange dauern, weil es natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer entsprechend an, anstrengend sein kann, so lange Dinge zu erläutern ähm, und äh, ja alles zu erklären oder gegebenenfalls äh, Rückfragen zu beantworten. Wie führt man das Ganze dann nun durch? Wenn also der Termin ran ist, dann äh, trifft man sich mit der Nutzerin oder dem Nutzer und begrüßt die Person natürlich erstmal freundlich und bedankt sich äh, für die Teilnahme. Das steht hier so explizit drin, weil das nicht immer äh, Standard ist. Da sollte man also darauf achten, dass man einfach mit vernünftigen Floskeln gleich ein solches Gespräch beginnt. Dann erläutert man insgesamt das Vorhaben nochmal und den groben Ablauf und führt ein Kurzinterview durch, um zum Beispiel demografische Daten zu erfassen, wenn es denn für die Analyse sinnvoll ist. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, heutzutage noch alle möglichen demografischen Daten zu ermitteln. Es ist tatsächlich so, dass in der Wissenschaftscommunity es anscheinend immer noch sehr wichtig ist, zum Beispiel zu fragen, Männlein oder Weiblein. Ich finde das total sinnlos diese Frage zu stellen, denn letztendlich geht es doch um Nutzerinnen und Nutzer allgemein, die bestimmte Aufgaben erledigen sollen. Das ist doch vollkommen egal, ob das jetzt hauptsächlich Männlein oder hauptsächlich weiblein ist. Solche Fragen ähm, tun einfach nichts zur Sache, denn es geht einfach darum, dass man die Nutzerinnen und Nutzer, was das auch immer dann ist, ja, ähm, bestmöglich unterstützt. Und das ist vollkommen egal, was das für konkrete Nutzerinnen und Nutzer sind. Was vielleicht interessante Fragen sind, sind eher so Fragen wie Kennen Sie bereits ein System, mit dem Sie die Aufgabe erledigen? Oder wie schätzen Sie selber zum Beispiel Ihre Fähigkeiten beim Umgang mit Computern ein? Stehen Sie, eher, stehen Sie da eher so mit aufs Kriegsfuß? Oder wie ist Ihre Haltung dazu? Vielleicht kriegt man auch noch ein, zwei Sachen bereits über den Kontext in Erfahrung gebracht, in dem die Aufgabenerledigung stattfindet. Dann. Nach der Einleitung kommt es zur eigentlichen Durchführung. Was Sie da machen, ist einfach, Sie bitten die Teilnehmenden, die Aufgaben mit den potenziell existierenden Werkzeugen zu erledigen und dabei, wenn möglich, laut zu denken. Laut Denken ist manchmal nicht ganz so einfach für die Teilnehmenden, weil es auch etwas ungewohnt ist. Und vor allen Dingen kann es auch dazu führen, dass Teilnehmende Angst haben, etwas äh, Falsches zu sagen ähm, oder sich nicht vernünftig auszudrücken. Und da kann man dann aber entsprechend nachfragen. Man sollte vor allem nachfragen, wenn ähm, bei der Beobachtung der Teilnehmenden etwas nicht klar ist. Und dabei kann man dann natürlich auch erkannte Probleme ansprechen und gegebenenfalls auch Lösungsideen direkt diskutieren, muss da so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr abschweift. Es geht ja darum, jetzt nicht alles Mögliche zu detailliert ähm, ähm, für, für eine Teilaufgabe oder sowas zu, zu betrachten, sondern man muss erstmal einen groben Überblick sich von dem Ganzen verschaffen. Wenn man nochmal Detailwissen braucht, dann kann man das ja in einer späteren Session nochmal entsprechend äh, vertiefen. Aber im, im ersten Moment sollte man vielleicht eher noch oberflächlich bleiben. Trotzdem natürlich alles erfragen, was für das Verständnis und die, für das Verständnis der Aufgabenstellung notwendig ist. Das ist ganz wichtig. Wichtig bei der Durchführung ist außerdem, die Teilnehmenden nicht zu verunsichern. Sie wollen ja von den Teilnehmenden etwas lernen, und sie wollen sie nicht überwachen. Das ist eben auch mit der Grund, warum auch keine Chefetage und wenn möglich auch keine äh, anderen Kollegen, außer sie arbeiten son sonst üblicherweise dort, mit dabei sein sollten, weil man sich sonst gegebenenfalls als teilnehmende Person durchaus überwacht vorkommt. Sie sollten auf jeden Fall freundlich sein. Freundlichkeit ist immer ein ganz wichtiger Faktor, um einfach an mehr Informationen heranzukommen. Ansonsten könnte die Person ja einfach sagen, sie sind nicht freundlich zu mir, also warum sollte ich ihnen Informationen geben? Die Teilnehmenden haben definitiv die Kompetenz, die Teilnehmenden wissen ganz genau, was sie täglich machen, wie sie die Aufgaben erledigen, was sie dafür brauchen. Das heißt, sie sollten auf keinen Fall diese Kompetenz hinterfragen, denn sie als beobachtende Person können diese Kompetenz nicht haben. Natürlich mag es durchaus sein, dass sie ein Werkzeug, was von den Teilnehmenden verwendet wird, ebenfalls kennen und vielleicht auch bei dem Werkzeug entsprechende Kompetenz haben. Aber sie haben ja nur die Werkzeugkompetenz. Sie haben nicht die Kompetenz für die Erledigung der Aufgaben, und für den entsprechenden Kontext, in dem die Aufgabenerledigung stattfindet. Deswegen sollten Sie sich das bewusst sein und den Teilnehmenden in keinster Form das Gefühl geben, dass sie in irgendeiner Form nicht die Kompetenz hätten. Dann sollten Sie ähm, das, das Verhalten der Teilnehmenden auch nicht in Frage stellen. Das ist äh, ähnlich wie das mit der äh, Kompetenz. Sie müssen natürlich Nachfragen stellen, warum passiert das jetzt hier an der Stelle, warum ist das wichtig, aber ähm, Sie sollten auf keinen Fall ähm, das so formulieren, dass die Teilnehmenden in irgendeiner Form das Gefühl haben, Sie hätten was falsch gemacht. Im Prinzip können Sie sich die Durchführung so vorstellen, als wären Sie als untersuchende Person eine auszubildende Person. Das heißt, die teilnehmende Person zeigt Ihnen, wie sie es vielleicht für eine auszubildende Person machen würde, wie eine bestimmte Aufgabe oder mehrere bestimmte Aufgaben erledigt werden und dadurch lernen Sie von dieser Person. Wenn Sie dann das Contextual Inquiry fertig durchgeführt haben, dann sollten Sie einen entsprechenden Abschluss vorsehen. Zu diesem Abschluss gehört nochmal zum Beispiel ein Interview zu führen, in dem Sie vielleicht nochmal bestimmte Details genauer erfragen können oder nochmal bestimmte Fragen zum Kontext ähm, stellen können. Sie können aber auch durchaus nochmal mit Ihren Teilnehmenden die wichtigsten Beobachtungen äh, zusammenfassen, um einfach auch zu sehen, haben Sie das richtig erfasst? Manchmal gibt es da dann nochmal Kommentare von den Teilnehmenden, die Ihnen helfen werden, das äh, erfasste Wissen nochmal etwas ja, genauer zu formulieren oder besser zu verstehen. Sie können natürlich auch nochmal weitere Fragen stellen an dieser Stelle, eine abschließende Diskussion führen. Und was Sie auf jeden Fall kommunizieren sollten, ist, was bleibt äh, oder was passiert eigentlich mit den erhobenen Daten? Heutzutage spielt Datenschutz eine große Rolle und gerade in der Nutzerforschung ist Datenschutz ähm, nicht gerade unwichtig, denn bei der Nutzerforschung erhebt man ja nun mal Daten in irgendeiner Form, vor allen Dingen zum Beispiel demografische Daten. Und äh, da ist es natürlich wichtig, die Nutzerinnen und Nutzer darüber zu informieren, dass zum Beispiel die Daten anonym erhoben werden, wenn es denn möglich ist, ähm, und dass die Daten nur zum Gebrauch in diesem Projekt verwendet werden und dass sie danach zum Beispiel wieder zerstört werden. Das ist halt ganz wichtig. Und hier merkt man auch, wie wichtig es zum Beispiel sein kann, bestimmte demografische Daten, wenn sie irrelevant sind, einfach nicht zu erheben. Dann ist es ganz klar, je mehr Daten ich von einzelnen Personen erhebe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Personen dann auch identifizieren kann. Und zum Schluss sollten Sie natürlich Ihren Teilnehmenden auch noch für die Teilnahme entsprechend danken. Manchmal, ähm, je nach... Contextual Inquiry gibt es dann vielleicht auch noch etwas Geld dazu. Das kommt so ein bisschen darauf an, welches, äh, welche Nutzergruppe äh, Sie da haben. Wenn das also Privatpersonen sind, dann sollten Sie sich vielleicht auch mit einer kleinen finanziellen Entschädigung dafür bedanken. Direkt anschließend an das Contextual Inquiry sollten Sie sich etwas Zeit für sich nehmen und nochmal alles sauber dokumentieren. Also alle Informationen, die Sie zusammengetragen haben, gehören hier dazu. Zum Beispiel nochmal Informationen und Beschreibungen über die Nutzerinnen, ähm, die Sie gerade analysiert haben. Welche Arbeitsabläufe waren das? Ergänzen Sie Ihre Notizen, die Sie hoffentlich währenddessen schon gemacht haben, um weitere Informationen, die Sie einfach in der Schnelle und der Kürze der Zeit nicht aufschreiben konnten. Schreiben Sie sich weitere Details zur Umgebung auf. Welche Arbeitsmittel wurden zum Beispiel eingesetzt? Ähm, wenn möglich, nehmen Sie Beispiele von verarbeiteten Daten mit. Auch hier geht es natürlich dann um Datenschutz. Es sollten Daten sein, die, die Sie auch problemlos mitnehmen können. Vielleicht kann man ja auch das ein oder andere schwärzen, um äh, trotzdem beispielhafte Daten mitnehmen zu können. Machen Sie sich Notizen nochmal zur Kommunikation mit anderen Personen. Vielleicht auch zu Problemen und Störungen, gerade wenn es Probleme und Störungen waren, die vielleicht sehr beeinflussend waren, aber auf die Sie während des Contextual Inquiries nicht, laut, äh, nicht genauer eingehen wollten. Und machen Sie sich ebenso Notizen zu Verbesserungsschlägen äh, Verschlägen und sonstigen Bemerkungen, denn das kann alles sehr stark helfen, um äh, einen genaueren Einblick nochmal äh, dazu zu bekommen, wie kann ich denn das zukünftige zu entwickelnde Werkzeug oder die Verbesserungen, die ich an einem Werkzeug mache, ähm, ja, wie kann ich die gestalten? Welche Probleme kann ich damit wirklich bestmöglich lösen? Gerade Letzteres ist äh, durchaus sehr wichtig, weil wenn dann das neue Werkzeug irgendwann zum Einsatz kommt, dann haben die Nutzerinnen und Nutzer gleich schon mal ein, zwei Punkte, wo sie sagen, Mensch, das ist wirklich besser geworden im Verhältnis zum vorherigen Werkzeug. Damit verbessern sie die grundsätzliche Einstellung der Nutzerinnen und Nutzer zu dem neuen Werkzeug. Contextual Inquiry hat übrigens an sich auch schon diesen Effekt, dass weniger eine ablehnende Haltung zu, der, zu dem neuen Werkzeug entsteht, weil die Nutzerinnen und Nutzer einfach von vornherein das Gefühl hatten, sie waren in dem Prozess involviert. Sie hatten ja die Möglichkeit zu zeigen, wie machen sie die Dinge aktuell, was ist daran vielleicht schlecht und was könnte man verbessern. Es ist also durchaus interessant, ein solches Contextual Inquiry durchzuführen, weil man eben nicht nur an Informationen kommt, sondern eben auch auf lange Sicht gesehen die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer für das neue Projekt, das potenziell neue Werkzeug und die potenziellen Änderungen sensibilisiert, Ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, dort mitzureden. Und Personen und Nutzerinnen und Nutzer wollen immer mitreden. Sie können sich das ja selber vorstellen, Ihnen gefällt das auch nicht, wenn Ihnen mit einmal, zum Beispiel für Dinge, die Sie mehr oder weniger täglich tun, ein neues Werkzeug zur Verfügung gestellt wird und Sie müssen sich erstmal in ein komplett neues Werkzeug reindenken, Sie müssen das erstmal komplett neu verstehen, dann ist das immer ein sehr großer Aufwand. Sie sind nie glücklich mit der Tatsache. Wenn Sie aber das Gefühl hatten, ich wusste schon, dass dieses Werkzeug kommt und ich hatte auch die Möglichkeit mitzureden und ich hoffe, dass jetzt auch meine Probleme, die ich damals formuliert habe, in diesem Werkzeug gelö gelöst sind, dann gehen Sie an das neue Werkzeug gleich viel anders ran und sind dem Ganzen viel offener gegenüber. Damit komme ich auch schon zum Ende vom Contextual Inquiry und zu der dazu gehörenden Übung. In dieser Übung geht es darum, dass Sie selbst ein Contextual Inquiry durchführen. Wenn möglich, in Zweiergruppen, damit Sie eine Person haben, die Sie letztendlich ähm, beobachten können, also eine Nutzerin oder einen Nutzer. Und Sie selbst sind dann die durchführende Person. Sie führen also das Contextual Inquiry durch. Dafür können Sie sich natürlich perfekt an den ähm, Folien orientieren, die ich hier habe, weil die Folien eigentlich die einzelnen Schritte relativ gut erläutern. Aber die Durchführung ist an dieser Stelle ganz wichtig, denn man muss context, einen context Query einfach mal durchgeführt haben, um zu sehen, ui, da gibt es aber wirklich eine ganze Menge Informationen, die man herauskriegen kann, ähm, wenn man sich tatsächlich mal einen bestimmten Ablauf erläutern lässt. Ich habe das tatsächlich mal durchgeführt mit unterschiedlichen Beispielen. Ähm, da, also E-Mails lesen und sowas war auch alles dabei, aber ganz interessant fand ich das sehr simple Beispiel Kaffee kochen mit einer Kaffeemaschine, ähm, die einfach einem Team gehörte. Und das waren zwei Personen aus dem gleichen Team, die eigentlich täglich beide diese Kaffeemaschine nutzen. Und dann ging es halt wirklich darum, dass die eine Person ein contextual inquiry für diese Kaffeemaschine mit der anderen Person gemacht hat. Und mit einmal kamen da ganz interessante Sachen raus. Zum Beispiel, wie diese andere Person ihren Kaffee kocht, welche Probleme sie sonst immer mit der Kaffeemaschine hat, ähm, wie sie bestimmte Dinge wahrnimmt, wie sie auch tatsächlich ein Problem mit der Kaffeemaschine löst, wo die andere Person ähm, einfach noch keine Lösung für hatte. Das ist halt sehr interessant, dass also, ob, obwohl man in dem Fall wirklich, obwohl beide Personen das Gerät kannten, konnte trotzdem noch die eine Person der anderen Person etwas über das Gerät erläutern. Und das war ähm, eigentlich eine ganz äh, spannende Sache. Das heißt, die Aufgaben, die Sie sich hier raussuchen können, können mehr oder weniger alles Mögliche sein: E-Mails lesen, Aufgaben verwalten, Kaffee kochen oder sonstige technische Geräte bedienen, ein Meeting organisieren oder Quellcode einchecken. Vielleicht finden Sie auch ein Beispiel, wo es nicht nur darum geht, ein einzelnes Werkzeug zu verwenden, sondern mehrere Werkzeuge. Und dann dokumentieren Sie diese Ergebnisse und dokumentieren auch, was tatsächlich Ihre ganz persönlichen Erfahrungen dabei waren. Wo waren Sie also selbst überrascht, dass Sie etwas rausgefunden haben, womit Sie tatsächlich nicht gerechnet hatten. Und damit komme ich auch schon zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ganz guten Einblick darin geben, was ist eigentlich Contextual Inquiry und äh, wie wird es durchgeführt. Und ich hoffe natürlich, dass vor allen Dingen die Übungsaufgabe Ihnen ein sehr gutes Gefühl dafür äh, gibt, wie Contextual Inquiry funktioniert und dass es wirklich eine ganz tolle Methode ist, um die Dinge zu analysieren, analysieren, wofür es da ist, also die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren ganz konkreten Aufgaben und Zielen, die sie verfolgen, in einem ganz bestimmten Kontext, denn das ist eine große Grundlage, um hinterher ein gutes Usability Engineering zu machen. Also Contextual Inquiry ist natürlich Teil des Usability Engineering, aber um halt die nächsten Schritte des Usability Engineering durchführen zu können. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch alles Gute.